Heute bin ich in H, wie Holzdorf und spreche zum Thema Hochschul- und Bildungspolitik. Gute Hochschulen sind Motoren für die erfolgreiche und nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft. Es gelingt in Deutschland leider noch immer nicht, dass mehr Schüler aus Elternhäusern ohne Studien im Abschluss an die Hochschule kommen und dort studieren. Die SPD will das ändern. Wir wollen erreichen, dass alle Kinder, unabhängig ihrer Herkunft, ein Studium absolvieren können. Unser langfristiges Ziel ist eine kostenlose Bildungskarriere von der Kita bis zur Hochschule. Die finanzielle Förderung von Studierenden aus Elternhäusern mit geringen Einkommen muss schnellstens verbessert werden. Wir wollen zudem die Öffnung der Hochschulen für beruflich Qualifizierte voranbringen. Dabei wollen wir die Hochschulen bei der Schaffung und dem Ausbau von Angeboten des Studiums ohne Abitur unterstützen. Unterstützen Sie die sozialdemokratische Hochschul- und Bildungspolitik,